Tonight. Hallo und willkommen zurück, hier ist euer Farn. Wir werden heute mit Dante und Admiral Cyber Angriff spielen. Bergen Sie das MP-Gerät und platzieren Sie es in der Nähe des feindlichen Datenzentrums. Also, ich bin gespannt, was das genau bedeutet. Wahrscheinlich ist es so wie Socken und zerstören. Aber ich lasse mich mal überraschen. Hier kommt das Video. Los geht's. Ich weiß, geht ich kenne noch nicht. Ich glaube, Bombe. Bombe Sie die Bombe? Aber wir haben nur ein Leben. Also, aufpassen. Nee, Admiral. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ich Granate! Oh, Werfe Granate. Oh, Ja, oh, bei einer. Er ist tot. Was, ihm Ja, es ist katholisch. Ich geh zur Bombe. Ich bin bei der Bombe. Glaube ich. Ja. Objekt gesichert. Ich hab die Bombe. Ja, okay, wir müssen dort hin dann. Wohin? Dort, da, wo es rot ist, oder was? Ja, glaube schon, ja. Ja, ja ich oh, geh hin. Weg. Pass auf. Wir Müssen jetzt also beschützen. Ich bin hinten. Oh, du bist schon bei der. B ich, der ich habe Bombe platziert. Verteidigt das. Auf was, was Hier zu machen, Gott. Wow. Scheiße, wer hat geballert? Ich weiß nicht. Pass auf. Sehr stark pushen. Man, ich, <lacht> seine eigene Familie erkennt die nicht mehr. <lacht> also nichts gegen seine Familie. Die des EMP bestätigt. Alle Zwecke können die Bombe legen. Blendgranate! Das ist so Z Mann. Wow! Er hat mich genommen. Dann schaue ich, tu. Dante Admiral. Sehr gut, Admiral. Objekt gesichert. Wer hat die Bombe? Ich, Admiral, Und ich bin Ärger im Gefahren. Jetzt geh ich schon bei dir. Wir haben erledigt, der was bei dir war. Nicht da. Ad... Komm mit, Admiral, komm mit. Schau, schau, schau. Da bin ich. Okay, ich schau rechts. Aufpassen links. Und da ist keiner, weil ich hab im Radar. Die sind alle vor uns. Sie sind wir wahrscheinlich bei der Bombe? Ne, ja, wir sind ein schon. Da ist er! Was oh, genau. ja, soll ich machen? Wie? Leg, äh, X. X, X, X! Mach die Tür zu, mach die Tür zu! So. Ja! Sehr stark, Hunter! <lacht> Macht euch bereit für die Sehr stark! Sehr stark. Sehr gut. Seitenwechsel. Das ist die Bombe. Zum Bombe. Den EMP sichern. Bitte ja, frühstarte. Ich weiß nicht, ja. Das kann ja nicht sein! sich. Ja Nach Feuer! Objekt gesichert! Scheiße, ich kein Leben. mir ist Hinter der Nein! Geschütz eingesetzt. Wir haben den EMP scharf gemacht. Weg von da, geh Weg von da. Geh da, da gegenüber von die rein. Ah! ist er Ja! So macht man das. Sehr gut. Oh shit aber ah, den modus bringt gut Punkte das ist immer schon schlecht den EMP sichern Granate! Granate! Scheiße, hängt er hinter? Da noch er da liegt da. Objekt gesichert. Ja, ich habe einen. In der Wiese. Captain. Mhm. Whoa. Ich, habe den wow. wo oh, ich ja. hab den. Wo? Ich Wo? Mann, das gibt's nicht. Das gibt's nicht! Das kann's ja doch nicht wahr sein, wirklich jetzt. Oh, nein. Wir liegen zurück, aber wir sind noch im Rennen. Bereit machen. Egal. wechsel unsere seite diese besser den emp sichern an Sie sind rechts. Hab ah, eine. Oh, da ist auch einer! Nein! Ist Objekt gesichert. Sauberer Abschluss. Du Abschuss! Sauberer Abschuss! Sauberer Das, euch das, nah. glaub, sehen, der, okay. das ist so kleiner wie Ich glaube 5 Runden müssen wir siegen, oder? Boom Ist Das heißt, wenn wir den jetzt bringen, haben wir gewonnen. gar nicht mit seiner Pumpgun. EMP sichern. Wow, oh, ja. Granat. hab Granate. granate. h wenn ihr das. Das kannst du mir nicht erzählen, dass er nicht gestorben ist, genau. Wer hat die Bombe? Wer hat die Bombe? Was? Du musst sie aufheben. X oder was? Ja. Ja. Mann, Ich dachte, das ist wie besucht zu Vorbei und hast jetzt. ich hab's gerade bemerkt. Scheiße, Mann. Ja, ist am Spawn Egal Train lebt eh noch und Old School lebt auch noch Der ist Ja, Twitter. Ja. Äh, sehr stark. I don't know. Okay. <laughs> face to face. Weniger als eine Minute, Soldat. Ja! Sehr stark! Herausragende Arbeit. Meldet euch Sehr stark. Ja. So. Wir haben jetzt einen Sieg geholt. Ich hoffe es war spannend. Es hat euch gefallen. Oh! <lacht> Nein, aber es geht ja nicht um Toten Sieger. Eigentlich schon, aber ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaltet sein, wenn es heißt wieder Faum. Tschüss, Papa.